Heute ist der 11. Februar, eigentlich ein ganz normaler Tag und trotzdem ein besonderer. Denn heute ist der europäische Tag des Notrufs 112. Eine Telefonnummer, die überall in Europa jetzt bekannt ist, für Kinder, für Erwachsene, für Senioren. Eine ganz wichtige Nummer 112 anrufen, wenn man in eine Notsituation gerät. Wenn man die Feuerwehr braucht, damit sie hilft, 112. Oder wenn die Polizei kommen soll, 112. Wenn man den Notarzt braucht, 112. Europaweit eine Telefonnummer, unter der Hilfe herbeizutelefonieren ist. Das finde ich toll. Eigentlich könnte das ein Feiertag sein, finde ich dass Menschen eine Möglichkeit geschaffen haben, wie man sich gegenseitig helfen kann und wie ein Notruf auch ankommt, da wo er gehört wird. Bei 112. Aber das ist ja nicht der einzige Notruf. Es ist noch gar nicht lange her, da habe ich einen Werbespot gesehen für eine Handbewegung. Handfläche, Daumen, die Finger drüber falten, so als wäre der Daumen in einer Falle gefangen. Das Zeichen, dass jemand in eine Situation gekommen ist, aus der er sich nicht selber befreien kann. In häuslicher Gewalt zum Beispiel oder bei einer Entführung. Ein Zeichen, das jeder machen kann. Den Daumen, die Finger drüber. Und wenn andere das sehen, dann können die Hilfe holen. Wenn so ein Zeichen gemacht wird in einer Kommunikation online, dann weiß man, mein Gegenüber braucht jetzt Hilfe. Ich rufe Hilfe dorthin. rufe vielleicht sogar die 112 an und gebe Bescheid. Oder ich hole woanders Hilfe und unterstütze diesen Menschen, der signalisiert hat, dass er in solcher Not ist, dass er jetzt Hilfe von außen braucht. Ich kenne noch eine Notrufnummer. Das ist eine Nummer aus der Bibel, die kann man sich vielleicht merken. Die heißt Psalm 50, 15. 50, 15 als Notrufnummer? In der Bibel? Seltsam. Ja, aber da steht, wenn du in Not bist, dann rufe nach mir, dann rette ich dich und du wirst mich ehren. Gott sagt, auch ich bin in der Not für dich da. Du kannst dich an mich wenden, in jeder Situation, zu jeder Zeit, Tag und Nacht. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, zum Zuhören, dann ruf mich an, rede mit mir. Wenn du möchtest, dass du einen Gedanken mal mit mir gemeinsam bedenkst, dann ruf nach mir und ich bin da, ich werde zuhören, sagt Gott. Wenn du in Not bist, dann ruf nach mir. Ruf nach den Menschen neben dir, ruf nach Hilfe. Und vertraue dich auch Gott an. Heute ist der Tag des Notrufs. Und das Schöne ist, dass Notrufe beantwortet werden. Darauf vertraue ich ganz fest. Am allermeisten bei Gott, weil ich da gute Erfahrungen gemacht habe. Ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht in Not geraten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Zeichen nicht brauchen und auch die Telefonnummer. Aber vielleicht kann man sie weitergeben. Vielleicht können sie dazu beitragen, dass das bekannter wird. Und vielleicht können sie für Menschen, die in Not sind, ein Gebet sprechen, Gott ans Herz legen, wen sie in Not erleben.